Ja, meine Damen und Herren, ich will noch einmal in Erinnerung rufen, wir haben uns ja gestern mit zwei Themen im Wesentlichen befasst. Das waren die Migrationspartnerschaften und die Frage auch des Schutzes der Außengrenzen und die Situation der Flüchtlingspolitik innerhalb der Europäischen Union. Und dann in einer sehr intensiven Abenddiskussion mit der Frage des Verhältnisses zu Russland und hier natürlich aus aktuellem Anlass auch mit der Frage, wie reagieren wir auf das, was in Syrien stattfindet. Wir haben in unseren Schlussfolgerungen hier sehr stark noch einmal betont, dass wir das, was äh, passiert, insbesondere in Aleppo, aber auch an anderen Stellen, verurteilen und dass wir Syrien und seine Alliierten, vor allem auch Russland, äh, dafür verurteilen, welche Art von Angriffen auf Zivilisten vorgenommen werden. Wir fordern ein Ende der Angriffe, eine dauerhafte Feuerpause und vor allen Dingen einen Zugang für humanitäre Hilfsleistungen für die Bevölkerung und auch medizinische Hilfsleistungen. Es wird sehr klar gemacht, dass es sich hier bei dem, was dort stattfindet in Aleppo, um die Verletzung von internationalem humanitären Recht und auch der Menschenrechte handelt und äh, dass die, die das zu verantworten haben, dafür auch haftbar gemacht werden müssen. Die Europäische Union ist sich darüber einig, dass alle Optionen, wie wir gesagt haben, die verfügbar sind, auch gegebenenfalls genutzt werden müssen, falls sich die Situation und die Erfahrung der letzten Tage heißt ja, dass wir leider nicht von positiven Entwicklungen ausgehen können, falls die Situation anhält. Ich glaube, diese Schlussfolgerung ist sozusagen das Minimum dessen, was man erreichen konnte. Dennoch sind die Weichen gestellt, dass wir nicht äh, einfach tatenlos zuschauen, wenn sich die humanitäre Lage und die Verletzung der äh, Rechte dort nicht verändert. Ich ähm, glaube, dass Deutschland und Frankreich, so wie wir es auch im direkten Gespräch mit dem russischen Präsidenten gemacht haben, hier auch sehr gemeinsam abstimmen werden in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Heute haben wir dann ähm, diskutiert, im Wesentlichen Handelsfragen und wirtschaftliche Probleme. Hier sind wir zurückgekommen noch einmal auf die Agenda von Bratislava und insbesondere die Fragen, wie wird der digitale Binnenmarkt weiterentwickelt. Hier ist von Premierminister Fizzo ein ehrgeiziger Fahrplan in Bratislava auch vorgestellt worden und die Präsidentschaft, die slowakische Präsidentschaft fühlt sich jetzt auch verpflichtet und ich denke, das wird dann auch von der maltesischen Präsidentschaft so wahrgenommen, hier intensiv und schnell die neuen Kommissionsvorschläge zur Ausgestaltung des digitalen Binnenmarktes, aber auch urheberrechtlicher Fragen und anderes zu beraten und dann auch zu implementieren. Das das gesamte Paket soll bis Ende 2018 implementiert sein. Wir wünschen uns, dass insbesondere die Fragen mit dem digitalen Binnenmarkt-Zusammenhängen im Wesentlichen im nächsten Jahr auch entschieden werden könnten. Bei den Handelsfragen wissen Sie, dass äh, es noch Beratungen gibt äh, in Belgien über die Frage von CETA. Deshalb äh, warten wir diese Beratungen natürlich ab. Aber äh, ansonsten gab es eine sehr positive Diskussion natürlich zu dem gefundenen Abkommen. Und wir haben dann über neue Handelsinstrumente auch gesprochen, die äh, im Handelsministerrat beraten werden sollen, um auch den Schutz, vor zum Beispiel Überkapazitäten innerhalb Europas dann besser realisieren zu können, also Überkapazitäten außerhalb Europas, wenn dann Importe stattfinden, um hier auch unsere eigenen Schutzinstrumente weiterzuentwickeln. Diese Diskussion war sehr ausführlich und hier müssen alle Schutzinstrumente durch die Handelsminister noch einmal in Erwägung gezogen werden und geschaut werden, wo müssen wir Veränderungen vornehmen. Insgesamt also ein Europäischer Rat mit äh, verschiedensten äh, Themenstellungen und äh, ich glaube, dass aus meiner Sicht der Schwerpunkt aber darin lag, sich vor allen Dingen um die Fragen der Migration und die weitere Entwicklung auch unseres Verhältnisses zu Afrika und dann eben die Frage auch äh, des äh, Bürgerkriegs in Syrien und der schrecklichen Umstände dort. Äh, das waren die Schwerpunkte, auf die ich äh, hier noch einmal hinweisen wollte. Frau Bundeskanzlerin, ähm, zu den Sanktionen. Sie haben gesagt, das war eine Art Minimalkonsens, dass da in den Schlussfolgerungen drinsteht, äh, alle Optionen bleiben möglich. Wie kam es, dass die strengere Formulierung, äh, die sich auf restriktive Maßnahmen Bezug aus den Schlussfolgerungen verschwunden ist. Und zu der Handelsdiskussion haben Sie ähm, zum Thema Handelspolitik auch selbstkritisch unter den Regierungschefs darüber gesprochen, dass Sie ja im Grunde als Staats- und Regierungschefs das Heft aus der Hand gegeben haben und, äh, nein, andersrum, Sie haben das Heft an sich gezogen und es der Kommission weggenommen und jetzt hängt äh, CETA in den Parlamenten. Sie, haben das also als, Sie meinen, dass das Abkommen wieder ein gemischtes wurde und ja, dass Sie sozusagen ja. es ja eigentlich bei der Kommission hätten lassen können und dann hätten Sie jetzt nicht diesen Ärger. Hätten wir vielleicht anderen Ärger. Also ähm, es, geht ja, es geht ja um die Frage... Also es geht ja hier wirklich um Rechtsfragen und insbesondere das Thema der Schiedsgerichte. Hier gibt es eben durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Deshalb liegt ja auch das Singapur-Abkommen, glaube ich, beim Europäischen Gerichtshof, weil man sich eben auch da nicht genau einig war, ist es ein gemischtes Abkommen, ist es ein, äh, kein gemischtes Abkommen, da wird man jetzt auf die Rechtsprechung warten müssen. Und die Kommission hat dann eben gesagt, wenn das noch nicht entschieden ist, dann kann man es eben auch zum gemischten Abkommen erklären. Damit ist in der Tat dann bei der Frage der vorläufigen Inkraftsetzung sind die nationalen Parlamente wieder gefragt. Aber wie gesagt, ich könnte aus deutscher Sicht mir sehr gut vorstellen, dass es andersherum auch sehr große Schwierigkeiten gegeben hätte, wenn wir mit diesen rechtlichen Unklarheiten gelebt hätten. Und insofern, ähm, rum wie nun, muss man sich jetzt mit äh, den ähm, nationalen Fragen eben auch befassen. Und das finde ich jetzt auch nicht ähm, per se so dramatisch. Das hat in Deutschland die Diskussion sicherlich sehr versachlicht. Und jetzt können wir nur hoffen, dass auch die letzten Unstimmigkeiten in Belgien noch beseitigt werden können durch weitere Verhandlungen, die ja im Augenblick stattfinden und zu denen ich jetzt weiter nichts sagen kann. Ich möchte jetzt zu den Diskussionen, wie sie genau abgelaufen sind, gestern nicht im Detail Stellung nehmen. Wir sprechen hinter verschlossenen Türen. Ich sage nur, dass dass ich mich auch sehr gut mit der Formulierung hätte anfreunden können oder die auch sehr gut gefunden hätte, die ursprünglich in dem Text gestanden hat. Das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, deshalb bezeichne ich das auch als ein Minimum dessen. Und trotzdem sind die Weichen gestellt. Denn wir haben nicht nur gesagt, dass wir uns Maßnahmen gegen Syrien vorstellen können, sondern eben auch Maßnahmen gegen alle, die in diesem Zusammenhang Alliierte von Syrien sind. Und das betrifft auch unter Umständen Russland. Herr Wöhlenweber. Frau Bundeskanzlerin, Sie sagten gegebenenfalls alle Optionen und nutzen, auch noch mal zur Frage der Sanktionen. Hatten Sie denn den Eindruck gewonnen, obwohl Sie sagen, es ist nur das Minimum, was man da erreicht hatte, dass am Ende, wenn die Situation sich so weiterentwickelt, negativ entwickelt, dass tatsächlich das Verständnis dafür da ist, in dieser Gipfelrunde, dass man dann auch zu Sanktionen kommen müsste? Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich nehme keine der Optionen vom Tisch. Ich habe auch andererseits gesagt, dass wir uns vorrangig jetzt auch erst einmal um den humanitären Zugang bemühen müssen. Aber die Optionen liegen auf dem Tisch und das haben gestern auch alle miteinander gesagt. Und deshalb habe ich auch keinen Zweifel daran, dass, wenn es so ist, wir darauf wieder zurückkommen. Frau Riedel, Deutsche Welle. Deutschlandfunk, aber ansonsten... So viel Zeit muss sein. Ähm, ich habe eine Frage. Es gibt ja fast so eine Art Parallele zu CETA mit den Gefahren, die da drin liegen. Sprich, dass in den Niederlanden mit einem Referendum abgelehnt wurde, der Assoziierungsvertrag mit der Ukraine. Da hat Rutte ja gestern beim Abendessen das Thema aufgerufen. Zeichnet sich denn für Sie da irgendeine Form von Lösungsmöglichkeit wenigstens an dem Punkt ab? Oder steuern wir da auf eine ähnliche Situation wie bei CETA zu? Na, ich bin ja optimistisch dahingehend, dass bei CETA auch vielleicht noch eine Lösung gefunden wird. Ich kann ihm aber wirklich nicht vorgreifen. Auch in den Niederlanden ist keine einfache Situation entstanden. Und Mark Rutte hat uns über den jetzigen Stand informiert und wird uns weiter auf dem Laufenden halten. Ich kann noch nicht genau sagen, wie das ähm, ausgeht. Herr Rinke. Frau Bundeskanzlerin, im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen ist auch über den Marktwirtschaftsstatus Chinas gesprochen worden. Ist da möglicherweise auch eine Entscheidung gefallen? Das sollte ja eigentlich bis Jahresende geklärt werden. Und eine zweite ganz kurze Nachfrage. Herr Barnier möchte offenbar die Brexit-Gespräche auf Französisch führen. Haben Sie da auch besondere Sprachwünsche, in welcher Sprache man mit den Briten aushandelt, das künftige Verhältnis? Nein, wenn ich recht informiert bin, darf jeder von uns seine Sprache äh, sprechen und ähm, da Herr Barnier ja äh, französischer Staatsbürger ist, es liegt es nicht so fern, dass er Französisch spricht, so wie ich Deutsch spreche, ähm, der was den Handel anbelangt, so haben wir nur am Rande über das Thema China gesprochen, aber es ist klar, in den Schlussfolgerungen schreiben wir, dass wir die Schutzmaßnahmen bis Ende 2016 festgelegt haben wollen, also die Modernisierung der Schutzmaßnahmen. Und das hängt genau mit der Entscheidung natürlich auch zusammen, die bis Ende des Jahres von der Kommission getroffen wird im Zusammenhang mit China. Herr Blank war dahinter, genau. Frau Bundeskanzlerin, noch mal eine Frage zurück, bitte zu den möglichen Sanktionen in Russland. Man hat, wenn man das verfolgt, wie Sie sich in den vergangenen Tagen und Wochen äußern, oder man könnte den Eindruck gewinnen, dass so langsam die Geduld Ihnen verloren geht mit dem, wie Herr Putin sich verhält. Ist da was dran? Hat sich da bei Ihnen irgendwo auch im, im Angang, im Zugang auf Herrn Putin etwas verändert? Durch diese Enttäuschungen sicher, die es auch gegeben hat in den vergangenen Monaten. Nein, ich glaube, ähm, politische Probleme löst man nur mit Geduld. Also deshalb kann man nicht sagen, dass ähm, etwas verloren gegangen ist, sondern ich habe immer darauf gesetzt, das Gespräch zu suchen. Das tue ich seit ähm, geraumer Zeit oder langer Zeit ja schon im Zusammenhang mit der Umsetzung von Minsk. Aber das, was sich in Aleppo abspielt, äh, das ist wirklich etwas, was ähm, unmenschlich ist ähm, und was... Äh, wofür man sehr, sehr schwer Worte findet, wenn man auch die Bilder sieht. Und ähm, deshalb bin ich auch ähm, zufrieden, dass jetzt... Waffenstillstand ist aber, der ist eben nicht nachhaltig und der ist äh, nicht stabil. Und in diesen kurzen Zeiten des Waffenstillstands ist es bislang auch nicht gelungen, wirklich humanitäre Hilfe leisten zu können. Und ich schließe mich da auch dem an, was im Menschenrechtsrat gesagt wurde durch den hohen Hochkommissar, äh, so ist, glaube ich, der Titel, dass äh, wir hier wirklich äh, barbarische Situationen sehen und äh, die Welt äh, äh, muss das beim Namen nennen und muss alles daran setzen, dass das ein Ende findet. Und das ähm, muss und wird auch weiter durch direkte Gespräche natürlich mit allen Betroffenen und mit allen Akteuren auch äh, zu lösen sein. Herr Kistner. Herr Küstner, die Hörfunk, auch noch mal Sanktionen. Was die Art von Sanktionen angeht, reden wir denn da über eine mögliche Listung von Personen oder reden wir da über wirklich harte, beißende Wirtschaftssanktionen? Würden Sie davon irgendetwas ausschließen zu diesem Zeitpunkt? Und dann noch, auch noch mal ein Follow-up zu der Frage des Kollegen. Haben Sie denn Anzeichen gehabt unter Ihren Kolleginnen und Kollegen beim Abendessen gestern, dass dann tatsächlich die EU-Staaten auch bereit sind, diese Sanktionen zu beschließen, wenn Herr Putin Sie dazu zwingt, diese Entscheidung zu treffen? Also ich gehe bei solchen Diskussionen immer davon ähm, aus oder gehe so vor, dass wir ja, Schritt für Schritt immer gemeinsame Positionen festlegen müssen. Sie wissen, der Europäische Rat entscheidet nur einstimmig. Und äh, weil auch ähm, jetzt nicht genau festgelegt werden sollte, sollen nun Personen oder sollen nur andere Maßnahmen gemacht werden, war das auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, all options, all available options, also alle verfügbaren Optionen zu nehmen, äh, ohne das jetzt näher aufzuschlüsseln, wie das in dem ersten Entwurf stand, dem ich, wenn es nach mir gegangen wäre, ja auch zugestimmt hätte. Und jetzt werden wir die Situation weiter äh, natürlich verfolgen, und zwar intensiv verfolgen. Ich habe auch gesagt, Deutschland und Frankreich werden das ganz besonders auch tun, weil wir auch mit dem russischen Präsidenten über die Dinge gesprochen haben. Und wenn nötig, werden wir die äh, notwendigen Schlussfolgerungen daraus ziehen müssen. Um der Menschen willen wäre es mir recht, wir würden eher einen dauerhaften Waffenstillstand bekommen und würden dann auch humanitäre Maßnahmen ergreifen können. Die Dame dort in der... Thank you, uh, Madam uh, Maria Roni from Athens News Agency. Madam Chancellor, this morning you had uh, a meeting with uh, the Greek Prime Minister Alexis Tsipras. Could you please tell us what was uh, the center of your discussions uh, this regarding the Greek economy and uh, the migration issue? Thank you very much. Ohne aus den Details zu berichten, ging es um drei Themen. Es ging einmal um die Frage der Flüchtlinge, auch wie wir Griechenland mit Beamten helfen können für die europäische Asylbehörde zum Beispiel, EASO. Zweitens ging es um den Stand der Zypern-Gespräche und drittens ging es um den Stand der Programmumsetzung, also um alle drei Themen. Ganz da hinten Herr Bonse. Ja, Erik Bonse, Taz, die Tageszeitung. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zu den Migrationspartnerschaften. Wie sieht es da mit der Konditionalität aus? Wird es so sein, dass also künftig EU-Hilfen nur noch gewährt werden, wenn Flüchtlinge zurückgehalten oder zurückgenommen werden? Die Migrationspartnerschaften dienen einerseits der Unterstützung der Länder, andererseits natürlich auch der Unterstützung zum Beispiel von UN-Organisationen. Wenn ich jetzt mal an die internationalen... Die internationale Organisation für Migration ist keine UN-Organisation, also für internationale Organisationen wie zum Beispiel im Niger, wo ja gar kein äh, Herkunftsland äh, der Niger ist, sondern wo es um die Frage geht, wie kann man illegale Migration auch bekämpfen und äh, verhindern und wie kann man Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Also die Migrationspartnerschaften sind keine einfache Entwicklungshilfeprojekte, sondern sie haben schon etwas mit der, illegalen Migration und der Frage zu tun, wie können wir die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessern und damit illegale Migration verhindern. Dann zum Schluss Frau Adler. <lacht> Mikrofon. Ähm, Frau Bundeskanzlerin, ähm, darf ich äh, zwei Fragen stellen? Also zuerst äh, Migrationsquotas. Haben, haben Sie, schon so viele gemacht, die haben nicht gefragt, also stellen Sie mal okay, zwei das Fragen. Das ist ganz, ganz nett von Ihnen, vielen herzlichen Dank. Ganz kurz zuerst: ähm, Haben Sie mit der Idee von Migrationsquotas aufgegeben? Haben Sie die Idee jetzt aufgegeben, da es so, eine schwierige Frage ist unter, unter vielen Mitgliedsländern? Ähm, also die Frage der Ma, äh, Migration quotas, Ach, der also Quoten. Die, ja, alles, die Quoten. Klar. Hm? ja, Entschuldigung. Und, ähm, und zweitens, ähm, sehen Sie die, die jetzige Komplikationen mit, äh, mit CETA als Beispiel oder Warnung für Großbritannien, was vor Ihnen liegt, wenn, wenn Sie ein, ein eventuelles Abkommen mit der EU wollen? Das sehe ich jetzt. Also die zweite Frage. Ich habe bei den Fragen, die sich jetzt um CETA ergeben, nicht an die Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens gedacht. Ich meine, Großbritannien, das haben wir ja auch gestern noch mal betont, muss seinen Antrag erstmal stellen und dann gehen wir in die Verhandlungen mit Großbritannien und dem kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht vorgreifen. Zweitens, äh, bei der Frage äh, der Verteilung und auch der äh, verschiedenen Formen von Beiträgen zu dem Funktionieren eines äh, vernünftigen Asylsystems innerhalb der Europäischen Union, hat die slowakische Präsidentschaft den Auftrag bekommen, bis zum Dezemberrat äh, zusammen mit der Kommission weitere Vorschläge vorzulegen. Und die werden wir dann beraten. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.